Hey ho Gizo, was geht ab? Ich sitze hier in meinem angemieteten Mercedes CLA 200 und mache mich jetzt auf den Weg in Richtung Augsburg, um den Ehrenmann Ada, Mod-Zuschauer Gizzo, zu besuchen. Er hat heute Geburtstag und ich bin mal sehr gespannt, was da so abgeht. Du auch? Okay, los geht's. <lacht> Ja, das Ziel ist jetzt auch eingegeben, habe ich vorhin vergessen. <lacht> jetzt geht's los, also 240 Kilometer, 14.47 Uhr soll ich da sein. Jetzt ist es 12.18 Uhr, ich hoffe, wir sind ein bisschen schneller dort. Ja, also, ich würde sagen, ab, geht die Post! Juhu, wir haben Smiley, wir fahren unter 50. Yo, Giza! Wow, was soll ich sagen, wir sind jetzt von der Autobahn runter, es sind aber noch 122 Kilometer, ich habe kein Schimmer, kein Schimmer, was äh, das Navi hier vorhat, ob ich jetzt wirklich unten bleib, denn es sieht tatsächlich so aus, wenn man jetzt hier mal auf das Navi schaut, ja, ich hoffe du kannst es sehen, dann gehen wir nicht mehr auf die Autobahn, dann fahren wir hier durch die Walachai, Digga. I don't know, I don't know. Deshalb dauert es wahrscheinlich auch so lange, weil man da nicht mehr auf der Autobahn fahren. Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht hier. Es ist ja auf jeden Fall hier alles sehr ländlich, dörflich und so weiter. Aber entspannt, entspannt von der Autobahn unten zu sein, ist entspannt. <lacht> Ich habe mich getäuscht. Diese Terpentinen, die man hier sieht oder whatever das ist, ja, das ist eine Autobahn. Das ist eine Autobahn. Ich bin jetzt wieder back on the highway. Yeah. Was soll ich sagen? Ist halt nur zweispurig und klein. Habe mich da ein bisschen getäuscht. Wir kommen auch nicht viel schneller voran als auf der Landstraße, denn es staut sich. Ja, ist glaube ich auch baustelle ja naja, gut also kleine korrektur müssen wieder zurück auf der autobahn alright right, alright alright wir sind jetzt hier von der autobahn runter sind jetzt auf der bundesstraße was ähm, 300 oder was und sind quasi jetzt kurz vor augsburg beziehungsweise im landkreis oder sind wir schon im stadtkreis augsburg unterwegs jetzt sind es noch hier 9,1 kilometer oder was nee, 14 kilometer insgesamt und dann sind wir beim guten arda habe ich ja, nicht schon erwähnt dass er ein smog ist falls nicht dann tue ich das hier mit und jetzt arda ist ein smog <lacht> was geht ab ich hoffe ich bin hier richtig Alter. normalerweise straße 5 ja Oh, I don't know if I'm right. Ada ist hier ja unterwegs draußen. Die Frage ist jetzt nur, ähm, ja bist du jetzt schon gleich da? Bin ich jetzt richtig oder bin ich falsch, Bruder? Äh, bei mir bist du nicht hier. Okay, bei dir bin ich nicht. Tja, lass mich mal kurz schauen. Aber das ist ja das, was du mir geschickt hast, Alter. Oha, Kriegshammer. Bruder, ich bin in Hauenstetten. Das sind nochmal mal 19 so. Minuten, Alter. Was ein Bullshit. Okay, alles klar. <lacht> Giso, ich bin falsch, sind noch 19 Minuten zum Ada. Ähm, ja gut, dann fahre ich weiter. Dann fahre ich jetzt wieder. <lacht> Giso, was soll ich sagen hier? Endlich angekommen! Und es ist nicht die Straße, es ist die Straße. Und hier neben mir steht da Geburtstagskind. Ada, ja. Und er hat mir als Geburtstagsgeschenk. <lacht> er hat Geburtstag und hat, er hat ein Geschenk für mich, Bruder. Äh, vielen lieben Dank dir, Ada. Und dann wollen wir mal reinschauen. Er hat sogar eingepackt. Er hat es so, sogar eingepackt. Ey. Unglaublich, Alter. Ja, du kannst hier ruhig ein bisschen, weil die ja. Kamera kommen. Versteck dich nicht so. Ja, die Leute wollen dich sehen hier. Mich kennen sie ja. Dich kennen sie noch nicht. So, Alter, jetzt schauen wir mal hier. Und zwar hat der gute Ada Dio eine Tasse machen lassen hier. Und guck mal hier. DIO Live und hier DIO.YT und dann kann ich da in Zukunft meinen Kaffee draus trinken. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Schön. Danke. Ehrenmann, Ehrenmod, Ehrenmann. Okay, wir sind jetzt hier in Augsburg. Wir stehen hier, schönen Parkplatz, bis 17.24 Uhr, jetzt ist es ca. 15.44 Uhr und da vorne, da steht so ein E-Roller, da hat er gesagt, den kann man sich so leihen mit Kreditkarte und so, ich, gehen wir mal kurz rüber und dann gucken wir uns mal kurz an. Ja. Ich hatte, eigentlich habe ich meinen Gimbal dabei, aber ich habe keinen Bock, das Gimbal zu benutzen, auch wegen Mikrofon und so, müsste ich jetzt wechseln und deshalb, ähm, deshalb habe ich es jetzt hier in der Hand. Ich hoffe, es wackelt nicht allzu also sehr für dich. So, und da haben wir so einen Roller. <lacht> Die App ist runtergeladen, es ist folgendermaßen, das kann das ein. Das wird es hier 45%. Äh, Akkulade Dauer hat das Vehikel hier noch. 1 Euro kostet es zum Entsperren. 15 Cent pro Minute. Ähm, ich würde mal sagen, Spaß ist halber, probieren wir das jetzt erstmal aus, oder? Ja. Alles gleich, drücke auf entsperren. Es entsperrt. Also er ist bereit. Dann würde ich mal sagen, probier's mal aus, Bruder. Ja, und was ist dein Fazit? Also, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wenn man kein Fahrrad oder so hat, ist es schon gut. Aber sonst. Zu langsam oder was? Nee, das ist eigentlich schon schnell. Aber wenn man ein Fahrrad hat, dann ist es echt unnötig, um Geld auszugeben. Ich bin hier mit Topspeed unterwegs, Chiso. Was soll ich sagen? Ganz interessant. Äh, don't drink and ride. Also, man darf gar nicht trinken. Also, man darf nicht trinken, wenn man das fährt. Aber war diesen hier, Alter? Ja, keine Ahnung. Wir haben leider nur eins. Und ähm, ganz ehrlich, man darf eigentlich gar nicht erst fahren unter 18. Das ist das Problem. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen zwei. Und dann fahren wir durch äh, Augsburg in die Town durch. Aber so wie es aussieht. Darf man das nicht? Jetzt müssen wir gucken, dann stellen wir es da vorne mal wieder ab. Dann ist mir zwar eine App angezeigt, dass ich nicht abstellen darf, aber der stand ja da. Also würde ich mal sagen, wenn er da stand, können wir dann auch abstellen, oder? Oder willst ja. du noch mal eine Runde fahren? Nee. Hast du genug, oder was? Ja. Okay, Ada hat genug, dann fahren wir kurz zurück und stellen da wieder ab. Preis 1,75 Euro. das ein bisschen rumgurken. Fahrzeit waren 5 Minuten. Ja, ob das sich jetzt lohnt oder nicht, keine Ahnung. Wir hatten das ein bisschen ganz kurzen Spaß für 1,75. <lacht> okay, alles klar. Gehen okay, wir weiter. So, jetzt ohne so Sonnenbrille. Bisschen persönlicher, dass du mir in die Augen sehen kannst. Ton, Ton, Ton geht. Okay, wunderbar. Hinter uns, das war jetzt das Rathaus von Augsburg auf jeden Fall. und ähm, wir steuern jetzt hier mal Dean und David an, Nichts besonderes, kenne kenn ich auch von mir aus Heilbronn und so. Aber da kann ich auf jeden Fall was essen. Ich hoffe, die haben eine Toilette, weil ich muss dringend auf Toilette. Ich muss nämlich pissen wie ein Hirsch. Ja? Ja. <lacht> genau so sieht's aus. Und dann checken wir mal die Lage ab, ja, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben noch einen Platz. Wir kriegen noch einen Platz. Also, wir sind jetzt hier im Dean und David. Und was soll ich sagen? Also Dean und David, ne? Also David und Dean. Ne, Dean und David, ne? Und ich wollte eigentlich ähm, meine Vegan Curry Bowl aufnehmen, aber ich habe es so Deswegen habe ich jetzt einen leeren Teller für dich. Ein bisschen Lärm durch die Gabel, die runtergefallen ist. Ich kann dir noch zeigen, was ich zu trinken geholt habe, einen Fritz-Cola ohne Zucker. Und was hat ada gehabt? Ich hatte äh, ein Chicken Salsa. Flatbread. War gut? Ja, es war gut. War gut, aber da hat ist es nicht ganz so gewohnt, in der Öffentlichkeit von der Kamera zu sprechen, wenn viele Leute um ihn herum sind. Wir beide schon sehr inkognito hier, weil die Kamera steht auf dem Tisch, das sieht doch keiner. Fällt niemand auf. So, wir haben das Dean und David verlassen jetzt hier und jetzt gehen wir zum Dom, oder? Genau. Zum Dom. <lacht> so, nachdem ich etwas gegessen habe, habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Energie und wieder mehr Spaß am Aufnehmen, merke ich gerade. War nötig, war nötig. Okay, hinter uns haben wir jetzt den Dom in Sichtweite, haben wir ja schon gesehen im kleinen video schnitt und so und ich würde sagen, der Dom hat ganz klar verloren, mickrig, <lacht> mickrig Spitze, was er da hinten dran hat. <lacht> ja, ähm, ich, wir, machen das wir machen jetzt noch ein Plätzchen, wir suchen jetzt noch ein Plätzchen, um ein Bild zu machen von guten Ada, weil sein Profilbild ist älter als er selber. Ja. So ein Ding ist es nämlich, und um, wenn wir das gemacht haben, haben wir immer noch ein bisschen Zeit, ca. 50 Minuten haben wir noch Zeit, bis die Parkuhr das Ende macht, und dann gucken wir mal, was dann noch geht und so. Ähm, es ist auf jeden Fall richtig kalt, aber richtig kalt. Wie kalt? Sehr kalt. Richtig kalt. Also, man braucht eine Drehgenehmigung, damit man hier aufnehmen darf und so weiter. Damit wir das nicht haben, konnte man es nichts aufnehmen. Vielleicht lasse ich auch drin geschnitten, in dem Moment, wo die Frau gekommen ist. Und dann weiß ich, was ich meine. Und ja, dann gibt es aber auch keinen Grund weiter da drin zu bleiben. Deswegen direkt wieder gehen hier. Das Leben dreht sich um die Kamera, um die Videos, um die Vlogs. Sobald man die Kamera wegtun muss, macht alles keinen Sinn. Dann können wir auch wieder gehen. Ja, genau. <lacht> So, jetzt waren wir noch bei Starbucks, ich habe hier einmal Sojalatte mit tasselnuss Sirup venti Und äh, du? Ich hatte eine heiße Schokolade. Eine He du hattest, schon leer. Nee, ist nicht leer. Er hatte eine heiße Schokolade, okay, alles klar. Ich habe mich hier umgeguckt, ich habe leider keine heiße Schokolade gesehen, aber... <lacht> <lacht> <lacht> äh, ja, immerhin hatte eine und äh, die Latte macht es auch gut. Okay, das klingt falsch, wenn ich sage, die Latte ist auch gut. Ähm, die Starbucks-Latte. Der Kaffee ist mit Sojamilch und Haselnussirup richtig geil. <lacht> <lacht> <lacht> Schauen wir mal kurz, wie viel reingeht, wie viel Geld wir eintranken müssen. Wir müssen auf jeden Fall Benzin tanken. Also nehmen wir mal super. Voll müssen wir mal laufen lassen. Das Gute ist 1,31. Ja? 1,31,9. Das ist echt guter Preis. Jetzt sind wir hier in der Chat in Augsburg. Da sind wir mal gespannt, was reingeht. War jetzt nicht ganz leer. War nicht ganz leer. Aber Ziemlich leer. Kann man mich gut sehen? Ja. <lacht> Komm, doch endlich! Boah, <lacht> Bruder! Er stoppt sogar bei 37 Euro. Alles klar. So. Eine Aufnahme von hier. Eine Aufnahme, so. Tankvorgang ist abgeschlossen. Gnädiger Preis 37,29 Euro. Das können wir mit leben? Halbroll muss ich zwar nochmal tanken, weil ich mir voll zurückgeben. aber ich denke es ist okay. Hätte uns, hätte aber erwischen können. Ich gehe jetzt bezahlen und dann ist gut. Cool. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Okay. Genau, wir sind jetzt hier wieder vor der Haustür vom guten Adler. Ist das deine Haustür hier? Oder? Ja. Ja, genau und ähm, damit ähm, geht der Flock jetzt auch zu Ende. Ja? Ich habe wahrscheinlich keine Lust, es sei denn irgendwas Spezielles passiert auf dem Rückweg, ja, irgendwas Sonderbares, das ich unbedingt zeigen möchte. Kann sein, dass ich auf dem Rückweg noch irgendwas aufnehme. aber nach der langen Fahrt und jetzt hier in der Stadt und so weiter, glaube ich nicht, dass ich Lust habe, noch während der Rückfahrt noch mal irgendwas aufzunehmen. Deswegen denke ich, findet hier auch der Vlog sein Ende. Genau. Oder? Ja. So sieht's aus. Und wenn ihr den Ada hier ähm, nochmal in Action sehen wollt, dann müsst ihr auf meine Livestreams kommen, weil da ist er meistens dabei, vor allem bei GTA 5, ja. Oder ist im Chat. So sieht's nämlich aus. ne Und wenn euch ein Mod dumm anmacht, ja, und da steht Ada davor, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es er ist. Weil ich glaube, es gibt niemanden als Mod, der die Leute Leute mehr anmacht als er. <lacht> Genau so sieht es aus. He? Also Ada, hast du noch was zu sagen hier? Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich an Dio auf jeden Fall und lasst bei ihm auf jeden Fall ein Abo da, weil er ist extra für mich hierher gekommen, hat sich die ganze Mühe gemacht und äh, ja. Ja wunderbar, habt ihr mal wieder gehört hier. Was für ein geiler Typ ich bin, es ist einfach nicht zu begreifen. <lacht> <lacht> also ich bedanke mich hier an der Stelle auch nochmal beim Ada für die Tasse schönes Geschenk auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist auch schön, die Leute mal persönlich kennenzulernen und so weiter. Ich habe jetzt frei gehabt, ein bisschen was erlebt. Wie gesagt, äh, gestern, es ging leider schief mit dem Troje, dass es nicht geklappt hat. Deswegen bin ich glücklich, dass es jetzt hier geklappt hat mit dem Adder. Und ähm, ich denke, das war doch auch schon... Ähm, lang war es jetzt leider nicht ähm, so, aber ähm, die Fahrt hat doch länger gedauert als gedacht. Meiner Meinung nach, ich dachte, wir wären ein bisschen schneller da. Aber naja, so ist es... Mich hat es auf jeden Fall auch gefreut, hat Spaß gemacht. so ich danke dir, wenn du das Video bis hier angeguckt hast. Freut mich. Und äh, ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo, wenn es dir gefällt. Und äh, ja. Also, kann man dir noch folgen auf Instagram? Soll man das auch noch sagen? Auf jeden Fall. Genau, adateki oder wie heißt es? Ja. Äh, ich ich schicke dir einen Link unten in die Beschreibung, wenn ich dran denke. Und sage ich, adio, dein Dio, ja, yeah, ja, yeah, und... Ihr wisst Bescheid, nichts anderen lassen. So sieht's aus. <lacht> <lacht>